So werden aus PET-Flaschen die Minifeed recycle -Beeren. Die benutzten PET-Flaschen werden zunächst gereinigt, desinfiziert und nach Farben sortiert. Dabei werden alle Rückstände der Inhalte und Etiketten entfernt. Zurück bleiben die gereinigten PET-Flaschen. Die PET-Flaschen werden dann auf eine einheitliche Größe zerkleinert und es entsteht ein hochwertiges Mahlgut. Die kleingeschredderten Flakes werden erneut gereinigt, um Etikettenreste komplett zu entfernen. Das so gewonnene Mahlgut wird eingeschmolzen und zu Regranulat verarbeitet. Aus diesem Regranulat werden anschließend Fasern hergestellt, die später als Grundmaterial für die Teddybären dienen. Nach diesem Prozess unterscheiden sich die recycelten Fasern kaum noch von neuen. Durch die Verwendung dieser recycelten Fasern kann wertvolles Rohöl eingespart werden. Aus den recycelten Fasern werden Stoffbahnen gewebt und mit diesem Material werden nun die Minifeed Recycle-Bären produziert. Die weitere Produktion unterscheidet sich nun nicht mehr von der Herstellung herkömmlicher Teddybären.